Nein, mir will nicht kein mo sein, die letzte Mohikaner. Das bringt der Nacht die Sonnenschein, der Hit der Partisaner. Ein Mädchen in einer Pilzjacke und einem Barrett. Hält in der Hand eine Pistole. Ein Mädchen mit einer Haut wie Sand hat einen feindlichen Waffentransport aufgehalten. und Sohn, und halt in ja. Hanfes. Von hey, hey, da läuft Polizei, da läuft aber der Schabier drassoy. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft aber der Schabier drassoy. Kasaken und Barock von um die Feld, der russische Kaiser der liegt schon in der Erde. Hey, hey, hey, da läuft Polizei, da läuft die Stadion, das soll. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft die Stadion, das soll. Das ist mannes Kinderle, wollen Barrikaden, des Kinder, Kinderwehr, Boyen, Barrikaden, auf die Gassen gehen herum, Arbeiter und triaden, Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter und triaden. Die Dressen gehen, die die Wolken, sie haben sich versprägt. Zeit, die kommen, die Bäckerei der kommen, ich habe mir eine äh, großartige Sammlerin von jüdischer Folklore zum Vorbild genommen, Ruth Rubin. Die hat gesagt, die hat erzählt: Ja, die Leute fragen mich immer: Bist du verrückt? Du gehst auf die Bühne ohne nichts, ohne Instrument, ohne Orchester. Und auf das sage ich immer nur. Naja, aber wenn eine Mutter ihr Kind in den Schlaf singt, dann wart sie auch nicht drauf, bis der erste Geiger ihr den Ton vorgibt. Ne? Also, ich sing auch ohne nichts. Ja, aber sei, aber ja, sei, ach, oh, mir mona breg, like ich will euch ich will euch fragen, Freg, schä, freg, schä, freg, entfernt auf mein Scheile, wie er soll. Schlaft der Kaiser wach. Nun, man sieht um auf voller um mit Federn, und man da herein hin zu dem Kaiser, und drei rote Soldaten stehen davor und schreien: Schau, still! Der Kaiser schlaft. Der Kaiser schlaft. Und das soll, und das soll, schlaft der Kaiser. Ein Revue-Lied aus dem Warschauer Ghetto. Die Ghettos waren nicht so wie Konzentrationslager. In den Ghettos konnten sich die Menschen innerhalb vom Ghetto frei bewegen. Es gab deutsche Unternehmer, die dort Fabriken betrieben haben, meistens für den Bedarf der Wehrmacht. Manche Leute haben dort Arbeit gefunden für einen Hungerlohn, aber immerhin. Manche haben noch ein bisschen was gehabt, obwohl man eigentlich alle ausgeraubt hat. Manche haben nichts gehabt und manche haben noch weniger gehabt und manche haben ein bisschen was gehabt. Und ja, Geld war immer noch die wichtigste Sache. Und Moses ist der erste Sach, ja Moes, oh Moes, Moses, oh Moses, Moses ist der beste Sach. In der Himmel bin ich gegessen, ohne hängt es mich aus, die Leis mit gewanzen, ja Moes, oh Moes, Moses, oh Moses, Moses ist der erste Sach. Oh Moses, oh Moses, Moses ist der erste Sach, oh Moses, erste Sache. Moes, oh Moes, Moses, Moses ist der beste Sache. Hast du nicht kein Moos für deren Plan? Gesinnt sicher noch und griechischer An, Herr Moses, ob ja, Moses der echte Saal. Moes oh Moses, Moses der echte Saal. Moses, oh Moses, Moses, Geld hat da jeder Ball boss am Ende geblieben sind sie mit der Nuss. Ja, der Streik, ja, der Streik gedauert hat er acht Wochen Zeit. Die Posts Association hat gekriegen Vacation, ja, durch den Klugmaker-Streik. Sie Bonnard, oh, der Zug stellt sich auf, Menschet doch ob die Waggones. Sei hoben per als man hat sie verfehrt, man fährt zu der schrecklich erschiet. Sei hoben zerbrochen, so die Tier von Waggon genommen allein machen Pleite. Sei hobend geworfen sich öfter der Gestapo und sei die Kleider zerrissen. Geblieben sind liegen neben die jeden etlache Deutschen zu bissen. Wenig sehnen wir in Zoll, dreiste wie Millionen, reißen mir auf Berg und toll, Brücker dem Faschist verzittert wird, er weiß nicht, wovon wann. stürmen jeden von unter der gegen Partisanen, dem Faschist verzittert wird, er weiß nicht, wovon wann. Jeden von unter der Welt, jeden Partisanen, Der größer Schiebefeuer Wie mein der gemüt Er trug durch seine Feder Das dosige, treue Lied Treue, meine